Vom Aufbau her, als eine chemisch und physikalisch widerstandsfähige Abdeckung, kann man erstmal allgemein sagen, die Epidermis besitzt vier Schichten. Nämlich drei untere, lebende Schichten und eine oberste, tote Schicht. In Klammern merken wir uns, dass nur die Leistenhaut noch eine fünfte Schicht hat, aber die in Klammern, weil die nicht so tragisch wichtig ist. Also noch einmal, wir haben in der Epidermis drei untere lebende Schichten und eine oberste Totschicht. Und nun gilt es, bevor wir die Schichten noch mal uns genauer vornehmen, ein Prinzip zu verstehen. Und dieses Prinzip, Sie werden es nicht glauben, sehr viele Studenten lernen diese Schichten der Epidermis auswendig und haben dieses Prinzip, was ich Ihnen gleich beschreiben werde, nie wirklich verstanden. Sehr schade. Kann Ihnen natürlich nicht passieren. Also, um welches Prinzip handelt es sich hier? Das Zauberwort heißt Fließgleichgewicht. Fließgleichgewicht. Was verbirgt sich hinter diesem Wort? die oberste Zellschicht, die oberste Zellschicht der Epidermis, Hornschicht genannt, wird laufend abgeschilfert. Das heißt, die Zellen gehen oben ab. Natürlich müssen die ersetzt werden. Eine Zellneubildung erfolgt kontinuierlich und zwar in der untersten Schicht. Das heißt, die Zellen der Epidermis wandern von ganz unten nach oben. Das heißt, sie wandern, wenn man so möchte, auf ihrem Lebensweg von, den Bas von der Basis zur Oberfläche und dabei entwickeln sie sich, dass sie durchlaufen verschiedene Entwicklungsstufen. Und auf jeder Entwicklungsstufe sehen Sie ein wenig anders aus. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der unten seinen Lebensweg beginnt, als Baby, und oben als Kreis endet. Und so wandern auch die Kratinozyten. Sie wandern unten los, wandern nach oben. Und auf jeder Entwicklungsstufe nehmen Sie ein, sagen wir mal, einen sehr charakteristisches Aussehen an. Also, diese vier Schichten, von denen wir sprechen, sind nicht separate Schichten, die nichts zu tun hätten miteinander. Nein, es sind dieselben Zellen. Es sind dieselben Zellen, die nur von unten hoch wandern und auf jeder Schichtebene eine bestimmte Entwicklungsstufe repräsentieren. Und also, das ist jetzt vielleicht, wenn Sie es so hören, völlig trivial für Sie, aber das Prinzip ist wirklich sehr, sehr bedeutsam, weil es eben oft nicht verstanden wird, wenn man einfach nur die vier Schichten, weil die Schichten werden so beschrieben in den Lehrbüchern, als seien es einzelne Schichten. Sieht, jede Schicht sieht anders aus, hat andere Funktionen und andere Inhaltsstoffe im Zellleib, man könnte meinen, okay, das sind tatsächlich getrennte Schichten. Nein, das sind sie nicht. Also das heißt, die Keratinozyten steigen von unten nach oben auf, durchlaufen dabei unterschiedliche Entwicklungs-, man kann auch sagen, Differenzierungsschritte mit einem Endziel. Das Endziel ist, am Ende möchten alle Keratinozyten eine Hornzelle werden. Das ist ihr Auftrag. Und keratinozyten eines in bestimmten Differenzierungs- und Entwicklungsstadiums liegen jeweils ungefähr auf einer Höhe und so kommt es dann zu dieser Schichtenbildung. Der gesamte Lebensweg von der Geburt bis zum Ablösen oben dauert ungefähr 28 Tage. Also ungefähr zwei Wochen dauert es von der Basis bis dann zur Hornschicht. Und dann nochmal zwei Wochen dauert es, dass die Hornschicht durchwandert werden muss. Und nach 28 Tagen erfolgt dann ungefähr die Loslösung. Also kann man sagen... Die Regenerationszeit der Epidermis dauert ungefähr 28 Tage. Mit zunehmendem Alter nimmt das natürlich zu. Gefäße finden wir hier oben nicht. Die Epidermis wird versorgt über die Gefäße der Dermis. Kennt Sie das Gefühl? Sie sitzen in einer Lehrveranstaltung und lauschen der vortragenden Person. Ganz langsam spüren Sie die Frage in sich aufsteigen, was mache ich hier eigentlich? Die Aneinanderreihung von Fakten, die schier geräuschlos an Ihnen vorbeiziehen, ohne eine Anheftungsstelle in Ihrem Gehirn zu finden. Wer kennt diese Bilder nicht? Wir bemühen uns, es anders zu machen. Die Vermittlung von Medizin, so unser Credo, sollte anschaulich, lebendig und spannend sein. Das Lernen können wir Ihnen nicht abnehmen, aber wir können Sie immer wieder aufs Neue für die faszinierende Welt der Medizin begeistern und Sie mit unserer Leidenschaft für diese Materie und unserem didaktischen Vermögen durch diese Welt führen. Habe ich Ihre Neugier geweckt? Unten im Text finden Sie die Links zu unseren Online-Vorlesungen, die unser Kooperationspartner Lecturio für Sie bereithält. Vielleicht auf bald.